Du kennst doch bestimmt diesen gedeckten Apfelkuchen beim Bäcker, richtig? Ich zeige dir heute eine viel bessere Variante. Ganz einfach, super lecker und selbstverständlich mit der selbst hergestellten Hefe, dem Hefewasser. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen auf meinem Hefewasserkanal. Ich freue mich riesig auf euch und hier ist schon mal das Dinkelmehl, das auf euch wartet. Da füge ich Zucker hinzu, denn wir machen einen Mürbteig. Unter diesem Video findest du das genaue Rezept und die Zutaten. So, dann gebe ich noch das Salz hinzu und ich verspreche dir, es wird super einfach. Hier habe ich das Hefewasser. Wenn du noch gar nicht weißt, um was es da bei dem Hefewasser geht, schau mal oben rechts, da verlinke ich dir die Playlist dazu. Da erfährst du alles darüber. Mit Hefewasser zu backen macht wirklich viel Spaß, ist viel gesünder, einfacher und natürlich leckerer. Die Butter darf nicht fehlen und das Ganze verrühre ich mit meinem Knethaken in meiner Küchenmaschine. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit den Händen machen. So und hier habe ich den Teig. Am besten den entweder in eine Folie geben. Da bin ich kein Fan von. Deswegen decke ich das einfach mit meinem Bienenwachstuch ab. Und das könnt ihr jetzt zwar erstmal bei Zimmertemperatur stehen lassen. Besser könnt ihr ihn aber später verarbeiten, wenn ihr ihn für ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank stellt. So. Währenddessen kümmern wir uns mal um die Füllung, die Stärke habe ich hier, genau, einfach mal in den tiefen Teller, Zimt darf natürlich bei so einem leckeren Apfelkuchen nicht fehlen, hier mein selbst hergestelltes Vanilleextrakt, wenn du wissen möchtest, wie das geht, auch oben rechts, da verlinke ich dir das Video, super einfach und sehr lecker. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Zucker, der kommt noch hinzu und dann ein wenig von dem Apfelsaft. Ich habe hier insgesamt 1 Liter. Ich nehme gerne immer den naturtrüben Apfelsaft. Da gebe ich nur ein bisschen hinzu und verrühre das dann mit meinem Schneebesen. Das mache ich deswegen, weil wir aus dem Apfelsaft quasi einen Apfelsaftpudding machen. Und dafür brauchen wir die Stärke und wenn ihr die einfach so hineingibt, später in den Topf, dann bilden sich erfahrungsgemäß immer Klümpchen und das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen ist es tatsächlich bei selbstgemachten Pudding immer ratsam dass man den vorher ein bisschen mit Flüssigkeit anrührt. Und dann können sich außerdem die Zutaten noch viel besser vermengen. So und schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, das riecht so lecker nach Zimt. Also diesen gedeckten Apfelkuchen wird es definitiv häufiger geben. So und wenn ihr das hier so fertig habt, dann ist es jetzt soweit, dass wir den Pudding machen könnt. So. Dafür gebe ich die Masse jetzt in meinen Topf, sehr schön und wir wollen natürlich alles da haben. Das schaumige gerührt vom Apfelsaft her, da bitte nicht wundern. Ihr könnt selbstverständlich auch ähm, einen normalen Apfelsaft nehmen, also ohne Naturtrüb. Bei uns gibt es nur die Variante. So, der restliche Apfelsaft kommt natürlich auch hinzu, so. Einfach und unkompliziert habe ich euch versprochen und das ist es wirklich. Ein Abonnent bzw. ein Paar hat mir geschrieben, wenn ich den ohne Zuckerguss mache, habe ich sieben Jahre Pech. Ich kann euch versprechen, A das passiert nicht und B ohne diese Zuckerglasur bzw. der Bäcker macht das nochmal mit so einem flüssigen Fondant, wird er noch viel perfekter. Wirklich versprochen. So der Pudding dickt jetzt hier schön ein. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren und zwar der Deckel oben bei dem Apfelkuchen. Der ist so richtig schön blätterteigig, ich kann es euch gar nicht erklären, richtig fantastisch. So, ich schäle jetzt hier meine Äpfel, ich habe hier den Elstar genommen, 2 Kilogramm. Das heißt, ihr braucht nicht ähm, die geschälten Äpfel 2 Kilogramm, sondern wirklich von der kompletten Masse 2 Kilogramm Äpfel und dann schält ihr sie und entnehmt das Kerngehäuse. Hm, Und wisst ihr was? Mit den Schalen könnt ihr sogar noch Hefewasser machen, wenn das Bio-Schalen sind und ihr die Äpfel vorher gut gewaschen habt, dann könnt ihr das jetzt einfach ein bisschen stehen lassen, trocknen und dann macht ihr Hefewasser. So, ich habe das jetzt klein geschnitten, habe noch den Pudding zwischendurch hinzugefügt und vermixt und lasse das jetzt erstmal kurz zur Seite stehen. Denn jetzt machen wir uns an den Mürbteig. Da wir ja eine gedeckten Apfelkuchen haben, haben wir nur Unterschicht, also einen Boden. Und oben nochmal den Deckel. Das heißt, meinen Mürbteig zerteile ich erstmal in zwei Stücke. Ich habe jetzt hier eine Auflaufform genommen. So, das ist so eine größere, die passt fast auf das Backblech, aber noch nicht ganz. Ihr könnt es auch auf dem Backblech später verteilen. Der Boden ist wirklich genug, dann ist das ein bisschen dünner und feiner. Ich persönlich mag das immer ein bisschen dicker, deswegen nehme ich die Auflaufform. Aber es reicht tatsächlich für ein komplettes Backblech. Und Die restlichen Stücke habe ich eingefroren. So, das eine Stück kommt zur Seite. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um den Boden. Dafür ist es tatsächlich sinnvoll, dass ihr einmal die Arbeitsfläche ein bisschen mit Mehl bestäubt, denn dann lässt sich das gleich besser bearbeiten. Der ist bei mir jetzt noch ein bisschen fest und störrisch, aber ihr werdet sehen, der Rest ist ganz einfach und simpel. So, ein bisschen Mehl und das Ganze rolle ich jetzt aus. Bisschen verstreichen. Dann habe ich hier mein Nudelholz gleich. Und am besten ist es bei einem Mürbteig, dass ihr da nicht direkt versucht auszurollen, sondern dass ihr da erstmal so ein bisschen lang drückt. Dann habt ihr es gleich ein bisschen einfacher und meiner Meinung nach reißt er dann auch weniger ein. Übrigens Einige wissen es ja schon, seit einiger Zeit biete ich hier Mitgliedschaft bei YouTube an und ich möchte mich ganz recht herzlich hier bei meinen Unterstützern bedanken. Toll, dass ihr da seid und mir wirklich hilft, noch bessere Videos für euch zu machen. Wenn du Interesse daran hast, hier auch noch ein bisschen ähm, dabei zu sein, dann schau mal unter diesem Video. So, ich habe es ein bisschen groß ausgerollt, das macht nichts. Ich kann das noch ein bisschen reinquetschen und dann nimmt ihr eine Gabel und piekst da ein paar Löcher hinein. Das hat was ganz Meditatives. Ich wollte gar nicht aufhören. <lacht> so und das geht jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze. Und, und zwar so soll der aussehen. Also wirklich schön goldbraun. Bei mir hat das ungefähr 20 Minuten gedauert. Das kann kürzer oder länger gehen. Achtet da bitte einfach nur auf euren Ofen. Da will ich euch gar keine Zeit vorschreiben. Und die Füllung geht da jetzt hinein. Oh, Und ich kann euch gar nicht sagen, wie lecker der Kuchen ist. Ich bin so gespannt, wie eure Resultate damit sind und ich freue mich schon riesig auf eure Rückmeldungen. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich, wenn du es an ganz viele Leute noch teilst, damit noch mehr erfahren, wie einfach und leicht man mit Hefewasser backen kann. Und wenn du das noch nicht getan hast und noch mehr erfahren möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du immer als nächstes, sobald ein Video hier hochgeladen wird. So, während der Kuchen jetzt zur Seite gestellt ist, mache ich nochmal hier eben die Form. Naja, stimmt nicht ganz. Ich habe das schon vorher gemacht, <lacht> als ich den ersten Mürbteig im Ofen hatte. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich den dann auf ein Backpapier gelegt habe. Hier ist der nochmal. Ich wollte es mir ein bisschen einfach machen. So, hier ist der Kuchen. Hier könnt ihr sehen, Backpapier. Das ist nicht die perfekteste Methode, denn wenn der Mürbteig warm ist, dann reißt er sehr schnell. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Eigentlich sollte der Deckel ganz toll sein und keine Risse haben. Das finde ich aber ein bisschen anfängerunfreundlich, deswegen ich zeige euch das gerne, wie man das tatsächlich hinbekommt. Ihr seht, der ist nicht so schön jetzt. Ich habe das fertig gemacht. Nehmt die Gabel und macht hier so ein paar Riefen rein. Das geht ganz einfach, wenn ihr natürlich so eine Rolle vom Bäcker habt, geht das auch, aber guckt mal, das sieht doch super aus. Dann nochmal 220 Grad Ober-Unterhitze, so circa 20 bis 30 Minuten lang. Das ist das perfekte Ergebnis und auf dem Bildschirm siehst du weitere leckere Videos für dich. Liebe Grüße, deine Emma.